Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich möchte was mit dir teilen, so aus unserer ja, heutigen eigenen Erfahrung mal wieder. Und zwar, wie wir doch alle vom Universum geführt werden, wie das Universum uns Botschaften schickt, Hinweise wie wir vom Leben geführt werden, wie wir so Vertrauen auch haben können, wenn wir uns denn so dieser Bereitschaft öffnen, diese Botschaften wahrzunehmen und anzunehmen. Und zwar, hallo liebe Gabriele, schön, dass du dabei bist. Wenn du magst, schreib mir gerne mal ein Ja ins Kommentarfeld und dann nehme ich dich gerne auch mal live hier mit dazu. Also wenn du ganz viel Mut hast, dann ja, gibt es gerne noch eine Einladung, dass du gleich noch hier live dazukommen kannst. Okay, also, und zwar, wir sind ja hier äh, in Athen, also wenn wir so länger als zwei, drei Tage irgendwo sind, wir lieben auch gerne mal so, äh, ja, in Luxus, in schicken Hotels da abzusteigen, aber wenn wir so längere Zeit irgendwo sind, was heißt längere Zeit, also mehr als zwei bis drei Tage, dann sind wir eigentlich immer gerne in Wohnungen, in schicken Wohnungen, wie wir ja jetzt hier auch ganz in der Nähe der Akropolis eine schicke Wohnung haben, mit einem eigenen Innenhof, mit viel Grün, nur für uns alleine. Weil ich liebe es, da einfach so in diesem privat-persönlichen Flair zu sein. Hallo liebe Netti. Ich habe da mehr so, egal wo ich bin, immer so ein bisschen das heimelige Gefühl und das, das mag ich einfach. Und heute Morgen hatten wir so die Rede beim Kaffeetrinken, was wir denn noch machen können die nächsten zwei Tage. Und sind so auf die Idee gekommen, uns eine Tour zu buchen auf eine Nachbarinsel. Gabriele, super, ich freue mich, wollte dich gleich rein. Sehr schön. Und ich habe da so geguckt gehabt und da gab es auch so diese Touri, Touren, sage ich jetzt mal, so Inselhopping drei Inseln an einem Tag oder so, das ist da nicht immer unbedingt unser Ding. Wir machen immer gerne so unsere eigenen Sachen. Und in den üblichen Reisebüros ging das halt nicht. Und dann haben wir aber hier in der Nähe noch ein Reisebüro gefunden, wo wir einfach mit einer Fähre was buchen konnten. Hallo liebe Karin auf eine Insel, und zwar, wie heißt die Insel jetzt? Koro, glaube ich, weiß nicht genau, egal. Und sind dann in dieses Büro rein, um einfach diese, ähm, diesen Ausflug zu buchen für morgen. Und dann sagte der junge Mann dort zu uns, dass für morgen nur noch Business-Class-Plätze frei sind. Und ich muss jetzt dazu sagen, aber ja, mein Mann, schreibt hier schreibt ja gerade im Bild, <lacht> ungewollt, oder? <lacht> ungewollt. Ein nackter Mann, ungewollt. Ähm, es ist ein, für morgen sind nur noch Businessplätze frei. Also zum einen, ich wusste überhaupt nicht, dass es auf so einer Fähre auch Businessplätze gibt, aber ich habe geschmunzelt und zwar aus folgendem Grund. Ähm, als ich letztes Jahr mit meiner Tochter nach Bali geflogen bin, mit Emirates immer geflogen und beim Einstieg sind wir durch die Business Class geleitet worden und habe ich zu meiner Tochter, mein Mann und mein Sohn, die sind ja letztes Jahr nachgekommen, ähm, gesagt, also ab 2020 beschlossene Sache fliegen wir nur noch, hallo liebe Hilke, fliegen wir nur noch Business Class. Das war so beschlossene Sache und buchen auch nur noch Business Class ab 2020. Aber manchmal will das Universum dann einfach, dass man schon früher solche Entscheidungen trifft. Und deshalb habe ich heute so geschmunzelt, als der junge Mann da in diesem Reisebüro gesagt hat, für morgen und um die Zeit, wo wir fahren wollen, gibt es nur noch Business Class Buchungen oder Business Class Plätze. Und ja, mein Mann, meine Tochter haben mich angeguckt und ich habe dann gesagt, ja klar, machen wir eben Business morgen. Und das sind so die Hinweise für das Universum, wenn du Entscheidungen mal triffst, wie ich sie letztes Jahr getroffen hatte, so ganz spontan, ich habe da die Business Class bei Emirate Flights Flying, äh, wahrgenommen und gesagt zu meiner Tochter, ab 2020 fliegen wir nur noch Business wie das Universum dir dann einfach Botschaften schickt. Und so ist es uns heute einfach in diesem Büro geschehen, dass wir jetzt morgen Business übersetzen mit einer Fähre. Wir werden auch hier schon mit einem Taxi abgeholt und werden da in den Hafen gebracht. Ja, mal schauen, wie da so morgen die Energie auf dieser Fähre ist, da Business überzusetzen zu dieser Fähre, zu diesem Land, zu dieser Insel. Genau. Das sind so die Botschaften, die das Universum dir da schickt, und eine weitere Botschaft. Wir waren gestern schon hier shoppen, so in dieser typischen Touristenmeile, und heute auch nochmal, weil meine Tochter noch Schuhe gesucht hatte, und heute sind wir, gestern haben wir irgendwie nach Schuhen gesucht und irgendwie nicht so das Richtige gefunden, und heute war wie aus dem Nichts ein Geschäft da reingegangen, meine Tochter die ersten Schuhe anprobiert, gepasst, gefallen, gekauft. Und dann haben wir überlegt, was wollen wir denn heute machen? Und wir hatten einfach nicht wirklich Lust, weiter in dieser Touristenmeile da unterwegs zu sein. Und meine Tochter sagt dann, komm, lass uns hier einfach abseits ein bisschen rumlaufen. Und wir haben schon, das war gestern oder vorgestern schon so zueinander gesagt, also Athen, im Vergleich zu Rom, Rom ist so eine heimliche Lieblingsstadt von uns auch. Da waren wir dieses Jahr auch schon, oder war das letztes Jahr? Nee, dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr, egal. Ähm, schon zum zweiten Mal und haben gesagt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Also da werden wir auch nochmal hinreisen und für eine Weile da bleiben. Und da haben wir gestern oder vorgestern schon gesagt, also Athen vergleichsweise zu Rom, nicht wirklich vergleichbar, Rom gefällt uns da doch noch ein Touch besser. Und heute als meine Tochter gesagt hat oder unsere Tochter gesagt hat, komm, lass uns hier jetzt mal in diese Richtung hier einfach mal weiterlaufen. Da sind wir so in das ursprüngliche Athen gekommen, wo so diese versteckten Tavernen, Lokalitäten sind, wo so die Einheimisch sitzen und wo so ein ganz anderes Flair herrscht, wo keine Autos rumfahren wo ja sich nur wenige Touristen hin verlaufen und das war so richtig schön. Da haben wir so eine richtig schöne Seite von Athen kennen und auch, ja ich will sagen, fast schon lieben gelernt und da haben wir auch die Entscheidung getroffen, schon gewisse Lokalitäten uns ausgesucht, in einer Taverne haben wir heute gegen Abend auch schon gehockt und so den Flair dort ein bisschen wahrgenommen und auch schon zwei Lokalitäten uns ausgesucht, wo wir dann morgen und Montag noch in Essen gehen, morgen und am Sonntag noch in Essen gehen. Und das war auch wieder so eine Führung vom Universum, einfach aufs Bauchgefühl gelauscht, einfach fernab von jeglichen Routen. Und als meine Tochter da sagte, komm, lass uns darüber gehen, da habe ich schon so gesagt da war das heute Morgen schon, als wir hier aus der Wohnung raus sind, da habe ich schon gesagt, ich bin mal gespannt, was wir heute noch so in Athen hier entdecken. Und das sind so die Dinge, wo wir geführt werden, wo auch du geführt wirst, wenn du es denn zulässt. Wenn du es denn zulässt, im Hier und im Jetzt bist und diese Botschaften vom Universum auch wahrnimmst. Genau, wenn du mit diesem Bewusstsein unterwegs wirst, bist. So, liebe Gabriele, es wird ernst. Jetzt lade ich dich mal ein und freue mich, dich hier, wo bist du denn, Gabriele, Suchen, mit dir hier noch mich auszutauschen. Hm, Gabriele, warum finde ich dich hier nicht? Gabriele, das ist jetzt aber so schade, warum finde ich dich hier nicht? Ich würde dich doch jetzt so gerne hier dazu einladen. Hm. Gabriele, da bist du. So, Einladung ist raus. Spannend. Ob das funktioniert, liebe Gabriele, ob das mit dem Live hier mit dir klappt? Ja. Liebe Karin, liebe Netti, Gabriele, hast du meine Einladung bekommen? Hallo, liebe Sarah, einfach annehmen. Ja, hallo. Ah. Ah, schön, Gabriele. So schön, hallo. dich zu sehen. Ja, Klasse. Hallo. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich bin ein bisschen wärmer angezogen wie du. Bei uns ist frisch. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Mensch, wie viele viel Temperaturen haben wir denn in deiner Umgebung? Also ich habe jetzt hier, glaube ich, 14 Grad. Ungefähr. Hm. Ja, ist nicht so toll. Dann fühle ich mich Aber hier gut. so bei 30 Grad doch ein bisschen wohler. Das glaube ich gerne, ja. Okay, ich beneide dich ein ganz klein wenig. Das sind ja nicht gerade balinesische Temperaturen. Nein, Bitte? nein, nein. Ich sage, ich beneide dich ganz klein wenig. Ja, Gabriele, du bist doch auf dem gleichen Weg. Du bist doch auf einem sehr, sehr guten Weg. Das wird alles auch noch viel ja. Nur ich, Es geht nur darum im Moment, dass du sicher nicht frieren musst und ich mich hier einpacke und die kühle Temperatur aushalten muss. Aber das ist nicht dramatisch. Damit kann man leben. Ja. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unangemessene Kleidung. Ne? So ist es, genau. Okay, so. Gabriele, hast du meinen Worten gelauscht, wie wir geführt werden vom Universum? Magst du dazu noch was sagen? Kannst du dazu was sagen, mir zustimmen oder wie auch immer? Was sind deine Erfahrungen natürlich, denn dazu? Natürlich kann ich dir zustimmen. Ich denke nur, dass ich das, also ich kann nur für mich sprechen, dass ich äh, jetzt langsam erst mehr und mehr wahrnehme, dass es das einfach so ist. Vorher hat man diese, diese Führung nicht wahrgenommen und äh, sich auch nicht so hingegeben. Ähm, inzwischen mhm. fällt es mir etwas leichter und äh, die Gedanken kommen öfter auf, dass ich mir überlege, was... was habe ich jetzt oder was ist jetzt das für eine Bedeutung für mich? Warum ist es jetzt so, wie es ist? Kann ich es annehmen? Und wenn ja, dann ist es gut so. Manchmal blockiert man noch ein bisschen oder sträubt sich noch ein bisschen, aber letztendlich äh, gelingt es mir schon sehr, sehr viel besser. Ähm, ein Beispiel: Ich habe mhm. jetzt 14 Tage kein, keinen Computer gehabt, konnte also nichts machen für die Firma und ich habe diese Zeit, also sowas von relaxed äh, erlebt und überstanden. Ich habe mich über mich selber gewundert, weil ich mir gedacht habe: Naja, dann, dann soll es halt jetzt nicht sein. Dann ist auch gut. Dann fahre ich halt einen Gang runter und mache mir ein bisschen eine schönere Zeit oder kann ein bisschen mehr genießen, weil es einfach nicht in dem Maße geht, wie, wie sonst üblich. Und es war wunderbar. Also, bei Arbeit läuft mir deswegen nicht davon. also... Das bleibt alles da und wartet, bis ich wieder ganz entspannt und, und voll Motivation zurückkomme. Das ist okay. Und ich habe nicht unbedingt jetzt vielleicht noch ganz kein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber im Grunde, ja, ich kann es annehmen. Sehr gut. Die Erfahrungen, die ich da mache, ich bin ja auch dann eher so wie du, mehr so der... Verbindung war gerade kurz weg und das muss jetzt und ich will jetzt unbedingt. Aber wenn ich dann das so wahrnehme, ja. wie dir das ja jetzt auch gelungen ist mit dem Rechner, dann merke ich, dass ich anschließend einfach in einem ganz anderen Statement bin und dass vieles auf eine andere Art und Weise leichter fließt. Auf eine andere Art und Weise. Ist das auch deine Erfahrung? Kannst du da schon was mit uns teilen, Gabriele? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich viel wohler gefühlt und wie gesagt, war auch sehr überrascht über mich selber, weil ich das von mir eigentlich aus der Vergangenheit überhaupt nicht gewöhnt bin. Überhaupt nicht. Da habe ich mir Sorgen gemacht und Panik geschoben und all solche Dinge. Aber nein, man kann das durchaus sehr entspannt genießen und äh, ja, ich fand es schön, dass ich da so eine kleine Zwangspause direkt eingelegt bekommen habe. Das war absolut in Ordnung. <lacht> <lacht> Super, sehr schön. Gabriele, worauf führst du denn deine Entwicklung zurück von den letzten Monaten? Naja, Bali hat ganz, ganz viel mit mir aus, äh, mit mir bewirkt. Sehr, sehr viel. Mhm. Und auch die, die Kontakte immer wieder mit, mit der Gruppe, was ich lese, was ich höre, was in den Gesprächen stattfindet. Letztens hat die Hilke sowas Tolles gepostet, und das war für mich ein, ein unglaubliches Aha-Erlebnis. Hallo! <lacht> und äh, ein, ein, ein Erwachen, das war ganz, ganz toll, was, was da stattgefunden hat. Das war mit dem Ego. Und ich habe gleich am, am Tag drauf, hatte ich auch wieder irgendeine eine Begebenheit und dann habe ich mir sofort gedacht, hallo, da ist mein Ego. Das ist mir noch nie vorher passiert. Dann kann man ganz wow. anders damit umgehen. Also es war, ja, es sind... Tolle Erfahrungen und ich, ich habe das Gefühl, dass wirklich jeden Tag ein bisschen was dazukommt im Umgang mit der Gruppe, was man einfach aufnehmen kann. Man kann nicht immer alles in gleicher Weise aufnehmen und, und umsetzen, aber es ist zum anderen und es wird eins ums andere immer besser und besser und ja, lässt mich auch sehr, sehr viel besser mich fühlen und alles entspannter leben und das ist großartig, ich finde es toll. Schön, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Das ist so Sehr schön. Gerne. Und jeder geht in seinem eigenen Tempo, seine eigenen Schritte und fühlt sich geborgen in der gemeinsamen ja. Gruppe auch. Ne? Genau. Schön. schön. Und wir haben ja eine, eine vielen, so vielen außergewöhnlich Dank. schöne Gruppe in, in Bali da gehabt, die ja immer noch so gut funktioniert und... Das, wir haben neulich wieder darüber gesprochen, dass es außergewöhnlich ist. Also wirklich ein, ein so großes Geschenk, was uns da widerfahren ist. Ich muss es immer wieder sagen, ganz, ganz, ganz besonders und richtig, richtig toll. Eine große Wende in meinem Leben. Jetzt spielt, glaube ich, die Internetverbindung mal gerade nicht so gut mit. Gabriele, ja. wir hören die Schnur noch ganz abgehackt. Schade, das kann auch meine Verbindung sein. Ich gehe mal ein bisschen, ich wechsle mal so ein bisschen. Ja, jetzt Aber ist es besser. Jetzt kannst du's, darfst du es vielleicht noch mal wiederholen. Ähm, ja, von, von wo? Also, hä? was habe ich jetzt gesagt? Wir hatten die Rede davon, was für eine wunderbare, außergewöhnliche Gruppe wir da in Bali waren und wie da auch jetzt noch ein Kontakt entstanden ist. Also zum einen die Bali-Gruppe, aber auch die Akademiker-Gruppe. Mir ja. geht da immer so das Herz auf, wenn ich sehe, wie da auch immer noch die Verbindungen auch von dieser Bali-Gruppe sind und auch wie ihr auch untereinander außerhalb unseren Live-Calls und außerhalb meiner Unterstützung euch untereinander connected und so liebevoll euch unterstützt und miteinander umgeht. Also, das, das ist so, so schön für mich, das zu sehen. Das war ja, das, das, was du gerade so angefangen hast zu erwähnen. Genau, das, das ist auch für mich, also, so was Wertvolles, so ein, ein wertvolles Geschenk, was wir da empfangen haben, so empfinde ich es. Mit, mit dieser verbindung das ist etwas so außergewöhnliches in, in meinen augen äh, hätte ich niemals erwartet und äh, ja ich empfinde es immer wieder als ein, ein ganz ganz großes geschenk und gut das ist etwas etwas, ja, etwas ganz ganz besonderes was wir da erfahren dürfen Ja und auch ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber auch in außergewöhnlichen Situationen, wenn mal jemand ein, ein Thema einfach hat, in welche Energie die Gruppe da einfach spontan eintaucht und Hilfe leistet. Die Erfahrung durften wir die Woche machen jetzt, wie gesagt, ohne Details jetzt hier zu nennen. Ne? Das ja, fand genau. ich auch so, so schön. Hm. Ja. Ein, ja. Ein ganz großes Geschenk. Kann man sehr, sehr ja. dankbar für sein. Wirklich wahr. Ja, schön. Ja. Was ist noch viel mehr möglich, ne, da arbeiten wir dran? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mit, mit jedem Schritt, mit jedem kleinen Schritt, den man macht, äh, ist irgendwie, wie soll ich sagen, öffnet sich mehr irgendetwas, wo man sagt, es geht noch was, es geht noch was, ja. es geht noch mehr. und das jetzt zu, zu erkunden und sich auf den Weg zu machen, ja, da, da sind wir jetzt dabei, ne? Ja, da werden noch ganz großartige Dinge entstehen. Ja. Ich würde euch alle gerne meine Augen gehen, geben, dass ihr mal mit meinen Augen auf euch selbst schaut. Aber das schon mal vorausgeschickt. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass dass wir jeder selber diese Erfahrung machen und jeden Schritt äh, wahrnehmen und uns immer besser und noch besser dabei fühlen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Ja, und dass jeder in seinem eigenen Tempo sich entwickeln und entwickeln darf. Genau, das finde ich auch ganz, genau. ganz wesentlich. Ich möchte ja niemandem was überstülpen, sondern ich serviere auf dem Silbertablett und jeder in seinem eigenen Tempo und ich bin da. Ne? Genau. Mhm. Die Hilge schreibt, wow, liebe Gabriele, das ist wunderbar, was du erzählst. <lacht> Und dann schreibt die Hilke auch noch, ja, liebe Irmgard, das ist wirklich ein ganz wundervolles Geschenk, diese Gruppen. Sehr schön, vielen ja. Dank, liebe Hilge. Hallo Manuela, hallo liebe Katharina. Ja, ihr Lieben, Gabriele, vielen, vielen Dank für deine Spontanität. Mhm. Du hast die Feuertaufe jetzt auch überstanden, so ganz spontan hier live dabei zu sein. Sehr, sehr gut. Freut mich riesig. Kann ich ja, ich, ich wünsche und wir wünschen euch, die Gabriele und ich, euch noch einen wunderschönen Abend. Ich werde mich jetzt auch noch in Schale werfen. Meine Tochter ist schon dabei. Mein Mann hat sich schon in Schale geworfen. Wir haben jetzt hier noch Ausgang <lacht> und werden noch ins Nachtleben von Athen hier einfach mal auf, eintauchen. <lacht> mal schauen, was wir Dann. da noch entdecken heute Abend. Und wir sehen uns Dann ja auch morgen früh. Ja, genau. Ganz viel Spaß, ja. einen wunderschönen Abend. Danke, euch auch. Bis ganz bald. Bis morgen. Jawohl. Ja. ciao. ciao.